Oh Mann, ja, hätte ich doch nicht vom gehen noch nochmal in das Flügewerden video reingeguckt. Also er hat mir einen Haufen Konflikte auf einmal gelöst. Tausend Dank. Ja, lag gerade so eine halbe Stunde hier, habe mich so ein bisschen hin und her gekrampft. Ne? Epileptische, epi, epileptische, ich kann gar nicht mehr reden. Epileptische Krise gleich sofort danach bekommen. Ne? Vorher natürlich übelst warm geworden, übelst müde. Ne? Oh, jetzt kann ich erstmal nochmal pennen, weil ich an Darm pissen muss. Tja. Aber dafür bedanke ich mich schon mal recht recht herzlich bei euch. Tja, jetzt geht's los.